Sie ist eine juristische Person des Privatrechts und hat mindestens einen Gesellschafter. Für die GmbH-Gesellschafter ist die Haftung auf die Geschäftsanteile der einzelnen Gesellschafter beschränkt. Nachfolgend wird anhand einiger wesentlicher Kriterien die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH kurz vorgestellt. Kriterium Nummer 1 sind die Vorschriften zur Firma, also zu dem Namen der GmbH. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf eine Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma mit Zusatz Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder kurz GmbH führen. Rechtsgrundlage hierfür sind die, ist der Paragraf 4 GmbH-Gesetz. Kriterium Nummer 2 sind die Vorschriften zur Vertretung und Geschäftsführung der GmbH. Die Vertretung und Geschäftsführung der GmbH erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Geschäftsführer können Gesellschafter, sogenannte Gesellschaftergeschäftsführer oder geschäftsführende Gesellschafter sein. Alternativ sind Fremdgeschäftsführer, das heißt die Geschäftsführung der GmbH durch angestellte Manager, ebenfalls möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist der § 35 GmbH-Gesetz. Kriterium Nummer 3 sind die Vorschriften zur Aufbringung eines Mindestkapitals für die Gründung einer GmbH. Zur Gründung einer GmbH wird ein Mindestkapital in Höhe von 25.000 Euro benötigt. Für die Eintragung der GmbH ins Handelsregister reichen jedoch bereits 12.500 Euro aus sofern jeder an der GmbH beteiligte Gesellschafter mindestens ein Viertel der vereinbarten Einlagen bereits als Bareinlagen geleistet hat. Sacheinlagen, zum Beispiel Grundstücke, müssen jedoch zum Zeitpunkt der Handelsregistereintragung in voller Höhe in die GmbH eingebracht werden. Kriterium Nummer 4 sind die Vorschriften bezüglich der Entstehung der GmbH.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 Erst durch den Handelsregistereintrag entsteht die GmbH als eigenständige juristische Person des Privatrechts. Rechtsgrundlage hierfür sind die Paragraphen 1, 2, 5 und 11 GmbH Gesetz. Kriterium Nummer 5 sind die Vorschriften der Haftung der GmbH. Aus Sicht der GmbH Gesellschafter ist die Haftung auf die Geschäftsanteile der einzelnen Gesellschafter beschränkt. Aus Sicht der GmbH haftet die GmbH unbeschränkt mit ihrem gesamten Eigenkapital. Kriterium Nummer 6 sind die Vorschriften bezüglich der Ergebnisverteilung der GmbH Die Gewinnverteilung bei der GmbH erfolgt im Verhältnis der Geschäftsanteile der einzelnen Gesellschafter. Das heißt, wer 40% am Eigenkapital hält, erhält ebenso 40% des Jahresüberschusses der GmbH. Das ist die gesetzliche Regelung. Eine davon abweichende Gewinnverteilung ist laut Beschluss der Gesellschafterversammlung jedoch möglich. Privatentnahmen der GmbH-Gesellschafter sind nicht möglich, da die GmbH eine Kapitalgesellschaft ist und als juristische Person des Privatrechts eine eigene von den GmbH-Gesellschafter getrennte Rechtspersönlichkeit hat. Kriterium Nummer 7 sind die Vorschriften bezüglich der Auflösung der GmbH. Zur Auflösung der GmbH gibt es vier wesentliche Gründe. Erstens Auflösung wegen Zeitablaufs laut Gesellschaftsvertrag. Wird ein Enddatum im Gesellschaftsvertrag der GmbH vereinbart, so endet die GmbH an diesem Datum. Zweitens Auflösung der GmbH laut Gesellschafterbeschluss. Die Gesellschafter können die Auflösung der GmbH beschließen. Die GmbH endet mit diesem Beschluss. Drittens Auflösung der GmbH mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sowie viertens Auflösung der GmbH aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Rechtsgrundlage für die Auflösung einer GmbH sind die Paragraphen 131 und 133 HGB. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Spezifika der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH kurz erläutert. Im YouTube-Kanal der Firma LBV-DRAD finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.